Pass auf, die sollten eigentlich doch schon sein Das ist bei uns Hallo ja. Und Was ist denn da? Hey, hey und herzlich willkommen zur 7. Folge von Barbaren Mario 2 Hey Yo, wir trying to direkt. Wir haben wieder für vor. Hey Connection 1 hey. Du musst Refreshen einmal. Was? Will ich? Refreshen. Refresh klicken. So, ich gleich doch. Ich glaub, das wirklich will nicht Das hüpft okay. ja. Ähm, um, ich hab zu viele Items wieder, Philipp. Ja. Ich hau da Brot 1 und Brot 1. Und Brot 1 gleich weg, gell? Brauchst du was davon? Wahrscheinlich nicht. Dann dann die Schuhe, außer du hast Schuhe. Tierschuhe für die mich. Ich hab Tierschuhe für dich. Ich schaff's nicht. Philipp, wir dürfen keine Zeit verschwenden. Schau, okay. nimm mal die Dier Schuhe von mir. Brauchst du Brot an Hörn? Was Hast du. Ah, du hast das so einen Bastes bast das brauchen wir auch nicht mehr. Komm mit. Ja. Das ist minus 400, 300, minus 300. okay. So. Das sind. Auf ein Server und. Schlitzlocke. Okay. Haben die schon was geschrieben Chat? Gruß von Vata wir gehen falsch ein bisschen. Okay. warum steht da ups ich schau gerade wie kommen wir zu minus 400 die Richtung na. die du zahlst auf warum sollst du auf wie viel wir die Richtung rein okay. wenn wir die falsche Richtung anscheinend Und anscheinend ist es doch ein bisschen so so ist es so ist ziemlich gut glaube ich halt, Philipp. <lacht> oh, Alles verbraucht Essen mit dir. Ja. Ich versuche mal das Essen zu essen, was ich nicht so viel habe. Ja, damit ich im Fight mehr habe. Warum? Wir haben viel Zeit, also ein bisschen leider. Oh ja, doch, das ist doch geschafft. Gut. Ähm, wir schreiben denen erst später, dass die circa minus 300, minus 300 kommen sollen, gell? Mhm. Hast du schon eine Axtnage? Axt nach, Ach, in der Kiste. Okay. Minus 400 haben wir gleich geschafft. Wir müssten eigentlich eher so ein bisschen. Na, schau, dass da geworden ist. Hä? Schau, dass da ist. Ja, warum? Ich hab schon vier, fast fünf Flowers. Was, echt? Das ist gut, das ist so, was du da machst. Wir rennen ein bisschen außen rum. Ich sag mal, du Mops siehst. No. Da ist aber ein Schweinchen. Und da. Lass mich drin. Da oben auch, da rechts auch, da auch. Und da links mit mir auch. 400 passt schon, wir müssen da nur noch gerade aus, gell? Wir rennen nur gerade aus, falls du wissen willst. Oh. Um, ich saß noch da wohin. Ich renne gerade aus. Von. Da wo ist was? 200, ja, einfach minus 300, Ja, die X-Koinate stimmt schon, da musst ja. du noch gerade Schaffst du das? Schaffst du? Ja. Ja. So, jetzt sind wir schon langsam da. Ich lasse die ganzen Mobs dir, gell? Obwohl ich es eigentlich auch wird. würde. Warte mal, ich geh da vorbei. Ich neben vorbei, hoffe ich finde die Kiste. Ich glaube, da oben sollte sein. Wir haben erst 3 Minuten verbraucht, das ist gut. Hast du noch äh, Äpfel? Nein. No. Wie viel Gaps hast du? Alter, also. also, nein, ich hab die Kiste. Das mhm. ist gut. Ähm. Ich lade einmal ein, was wir dann brauchen. Schaut drei Schwert. Ich 3 drei Bücher. Leder Wasser einmal. brauche brauchen. Essen brauche ich, das brauche ich nicht. Leder Zucker, der ist da. das brauche ich auch. Stone Eggs braucht keiner von uns. Ähm, Stone Shovel. Ich hole mir mal da 1, 2, 3 raus. Ich crafte mal. Das läuft gut bei mir. bei dir nicht gut. Ja. Philipp. Achso. Ich bin Bock, dass ich die Items noch nicht einzogen kann, das so. war. Ah, Bridge ist scheiße. Wisst du der du das? Ja. ja. Bridge ist scheiße, Abbauen fällt mir gerade absolut lieber woanders abbauen. Ja. Warte wow, die baue woanders ab. Das hat halt weniger Wahrscheinlichkeit, dass das Äpfel droppen ist, weil ich das richtig im Kopf habe. Ich tu da gerade aus weiter abbauen. So, wir brauchen noch 5 Äpfel bei Optimal, glaube ich. Ja. Das sagen noch gar nichts, gell? Ja. das Level noch? Level 7. Okay, das ist gut. Level 7. Soll das jetzt sogar gleich stark sein wie ich, glaube ich. So, wo sind die Server? Die Kiste? Hier die Server, zu meinem Chart. In der Kiste? Kiste. Ich denn? Da wo wir es hingestellt haben, oben, ganz ja. oben. Wenn du nicht weißt du, die Kiste nicht so verzweifelt. Ja, Ja, da hast du keinen Überblick mehr. Ich kenne die ganze Map schon und nicht. Sind wir ja schon zweimal hin und her gelaufen? Das kann natürlich sein, dass die mich suchen, gell? Mhm. Wo? Wir haben noch Zeit. Soll ich mal minus 100, minus 100 schreiben? Scheidnis 1, Scheidnis 1, so Scheidnis 3, Scheidnis 3 Soll ich eh minus 100, minus 100 schreiben? Wo ist der Ambos? Da sind 2 drin 2 Ambos es sind 2 zwei, zwei rechts, rechts, Aber zweite wo? Zahl, das ist wie gesagt, von da Du weißt, du bist echt blind <lacht> Wenn's Arme schnell 12, ist. Alter. Ja, ich weiß das kostet auch viel, habe ich ja gesagt. Das kostet fix mehr als sieben. Ja, genau, das kostet mehr. Ja, egal, mach Äpfel, bitte, bitte. Also was wir brauchen ist also Äpfel. Ich zwei ist, drei nicht oh, scheiße. Kannst du mit Eisen reparieren versuchen, oder mit einem normalen Schwert. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Das geht ja Da ist also, Äpfel. Sehr so wie minus 100, minus 100 sagen wir wow. mal. Wisst was? Aber nicht, dass die uns dann abholen. Ja, wir haben ja noch ein bisschen. <lacht> sind die Bäume oh, Ja, die da sind. Nein, die Bridge nicht. Okay. Ich habe einen Gap schon. Wir haben keine Ahnung, Wie viel Eisen uh, Gold haben wir insgesamt? Oder hast du, hast du noch Gold gehabt? Ja. Ja, dann brauchen wir 5 Äpfel, dann das wäre perfekt, Philipp. Wir haben noch 8 Minuten, das ist nicht so stressig Wir kommen in 3 Minuten bis zum Spawn, glaube ich. Oh. Bisschen stress immer. Nein, <lacht> passt ja alles. Mm. Ich finde den Bildschwut <lacht> an. Im Überblick verloren, wo ich überhaupt bin. Apfel? Kein Apfel. Für mich ist kein Apfel in Sicht. Ich hast du schon? Nein, no. no, warum leider? Duis an. Wo ist ein Wort mit bei mir? Wo ist bei dir? Wo ist bei mir? Look. Da wo ich vorher abgebaut habe, weißt du wo das ist? Nein. No. Gut. Sag die Quartz? Ja dann sag ich auch die Quartz. Minus 340, minus 300. Ich hab's Gut. <lacht> also du mit Kortz schneller bist. Ich bin mit Quartz eher nicht so schnell. Bier mal mit anzünden. Mhm. Wir haben Regen, das heißt, das Ding bringt gar nichts. Schwert. Bist du bei mir in der Nähe? Weiß <lacht> die, die ich nicht. Die Decords durchgeben. Gut, ein paar wir Apfel. Weißt du, so sind da. Ja, wir brauchen noch drei. Wie viel Äpfel? Wie viel können wir brauchen? Fünf. Dann brauchen wir noch vier Äpfel. Sie sind da, schreiben Sie. 5 Minuten. Easy peasy. Easy peasy. So minus 300, minus Ding schreiben, dann sind Sie fast bei uns. Dann sag minus 200. Minus 200. <lacht> haben Sie wenigstens was zum tun. Ma Philipp, ich finde keine an, leider. Da ist Apfel. Das war, das ist gut. Äpfel. Zinta. <lacht> Philipp, wie machen wir das? 5 Minuten, das ist ja noch. Das ist ja noch. Wir müssen da ein bisschen Äpfel farmen, aber macht nichts. Da ist er hin. Noch ein Apfel habe ich, hast du schon? Das tropft man mir gar Drei schon, War noch zwei. Ich sag's denen mal nichts Neues. Potion. Was? Ich hab so viel Potion gegönnt. Heal 1, also 2, eben noch ein Apfel. Andere brauchen wir noch. Nur Heal 1 und 2, so... What I die haben toll Zum. Passt, komm mit. Kraften, zu zu zu Druck zurück, zurück. Okay. Was brauchen wir genug oder was? Ja, es ist das genug. Komm zur Kiste. Okay. Heft. Zur Kiste, ist es okay? Ja. Okay. Meine Güte. 70. Slash <lacht> <lacht> player dürfst du den zuschauen? Wie hast du denn... Bist du es? Mhm. Der alte Haus hat mir gerade geschickt. Strike ist entfernt. Sind Items für da? Mit zwei Levels. Bauer 2, Punkte, wo habe ich noch mit denen? Bauer 1, Punkte, danke, Bauer ist am Kannst du da bitte nicht alles einschmeißen? Kannst du da Äpfel craften? Ähm, um, <lacht> screen, was du alles hattest. Das kann ich dir da, Playtime aufsetzen, das geht doch nicht, oder? Okay? Das folgt noch uh, gut für... Willi, wie machen wir das? Was? Ne? Zeit 1, was? Ja, wir müssen, danke. Ich habe jetzt 4. Mhm. Du noch Broten. Als man in noch Broten ist. Das sind unsere Öfen? Bitte die Öfen. Sehr einklaubert. Äh. Was? Kommt denn? Ich weiß. Wir machen das nach der Folge. Aber Philipp, wir geben uns Minuten. Gib dir Minuten. Wir machen das am Server jetzt da. Deshalb brauchen wir die Minuten. Schlecht. Warum. Zeit, Time, Dragolex, 33. So, wir haben keinen Stress mehr, aber das müssen wir jetzt klären, weil das ist echt behindert. Um, wir werden wahrscheinlich jetzt mal da Cut oder? Ja. Gut. Dann bis später. Tschüss. Hey und herzlich willkommen, jetzt geht's wieder weiter. Wir sollten ein kleines Problem geben. Das erkläre ich später, oder das damit mitkriegt. Philipp, ich, ja. wir haben nur noch 4 Minuten, haben wir uns jetzt gegeben. Du hast ja alles drin. Darf oder? ich noch eine Rundzahl für? Na ja, keine Ahnung, noch was in den Minuten. Ähm, ich schaue noch, ob ich was zaubern kann. Auf geht's, die Luzi. Hm. Schaub 1 kann ich machen, bringt uns das was. Ja, ich Lieber 2, ich glaube das. Er hat uns 2 gekriegt, weil er auch Trank nicht gegangen ist. Der was eigentlich gerne hätte sollen. Gehen wir es an Philipp? <lacht> Das Na komm. Komm, oh, man. Passt alles? Passt alles, oder? Kommst du? Was? Es sind nur noch 3 Minuten bei uns. Na komm, jetzt. Uh. Soll ich es Ihnen noch ansagen? Minus 300? Ja. 300, minus 300? Aber ich fand es. Oh, Wurscht, komm. Ja, ich kann nicht. Wie ist das denn noch? <lacht> ja. Na, geil. Dann kommen wir mal zur Kiste. Ja. Dann so ruhig fighten wir das, oder? Ich hab nur einen Sch Schuss leider. <lacht> Wie viel bleibst du jetzt drin? Vier. Rüber. Cool. Echt? Hm. Die dumm recappen, gell? Hier noch zwei Minuten für die, dann fliegen wir aus, gell? Und das bleibt dann dabei. Ja. Ja, ich bin da wo die Ja, komm, ja, du willst. Ja, da vor dir. Minus 300, minus 300, ich bin mir nicht ganz sicher wo das ist. Auf jeden Fall 300 ist eher da, eigentlich ist es da unten. Pass auf, das sollten eigentlich da schon sein, vor uns. So ist es dann da? Ja. Bitte, das ist ähm, Baumfight, stehst, stehst du auf sowas? Ja. Genau. Ich geh da hinten aufs Affen, Ist das da? Mhm, um mal hier kann ich nicht sehen. Das Affen, gell? Bleibst du bei mir? Ja. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Was sie denn? Ja. Bist du mit mir? Mhm. Wo sind sie? Go schreibt er, gell? Ja. Dann bleibt er da beim Wasser. Bleibt beim Wasser. Komm mit. Die haben einen guten Bau, glaube ich. Wollen die echt uns von unten fallen lassen? Free <lacht> gapen wir mal, oder? Nicht? Er, er schießt schon. Die haben steigert Philipp und du weg, renn weg, renn weg, renn weg. Ich wollte. dann renn weg, Ja. Du musst gapen. Gibt. Renn weg, renn weg. Da ist anders gestartet Die sind hinten. Die sind hinten. bin hin, Alter. Die waren so gut. Ich wollte auf die kurz aufpassen. Ich hätte einfach drauf gehen sollen. Nein. Alter. <lacht> ich, <lacht> hätte die, ich hätte drauf gehen sollen. Ich wollte kurz einmal die Kurve, wie du gesagt du bis mhm. hin. Der Fight war von ihnen eigentlich sehr gut, wir haben zwar gedacht, wir fighten am offenen Feld, macht aber nichts. Mein ersten Gap hat es leider auch nicht ganz genommen, das habe ich leider nicht mehr gesehen und dadurch habe ich zu so wenig Leben gehabt, um Philipp dann helfen zu kommen und dann würde ich aber sagen GG und <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.